Wir fangen wahrscheinlich mit einer komplett leeren Installation an. Das heißt, wir haben nur ein Drupal ohne Zusatzmodule und so sieht das Ganze aus. Das heißt, wir fangen schon mal mit Schritt 1 an und authentifizieren uns am System. So, und was wir hier als erstes sehen, ist die Admin-Toolbar, die im Core drin ist, die uns schön signalisiert, dass wir angemeldet sind. Um, damit wir den Begriff des Content-Management-Systems auch als solches nutzen können, lege ich einfach mal einen Inhalt an. Wir haben hier zwei Inhaltstypen, die von Anfang an definiert sind im Standard-Installationsprofil. Und ich nehme mal einen Artikel, Nee, ich nehme einen, eine Basic-Page und nenne die jetzt mal Imprint aus Gründen der späteren Übersetzung. Ich speichere das Ganze erstmal ab. Ach so, ja, genau. Gehen wir mal kurz die Masken durch. Ähm, Drupal hat von Hause aus keinen Seitenbaum. Ich glaube, das hatten die meisten CMS hier. Ähm, wir arbeiten hier Node-basiert. Wir haben die Möglichkeiten, unsere Nodes, die wir erstellen, das sind im meisten Fall generell die Inhalte an sich, ins Menüsystem einzuhängen. Und das mache ich hier. Indem ich hier einfach einen Menülink hinzufüge und zack, hier ist er. So, ähm, dann die Modulübersichtseite. Ähm, ja, könnte man hier drüber machen, dass man nicht jetzt hier eine URL zu dem eigentlichen TGZ oder Zip-File angibt oder hier ein Upload, aber das Netz gerade echt extrem ausgelastet ist, lässt sich das nicht so gut präsentieren. Stattdessen gucken wir uns mal an, was hier alles an Modulen da ist und es geht in dem Fall wollen wir auch eine Content Translation haben und lassen die ganzen anderen Sachen einfach mal weg. Also es ist wirklich ein nacktes Drupal und es gibt keine Zusatzmodule zum Core und Jetzt haben wir eine Mehrsprachigkeit und aktivieren die Mehrsprachigkeit für unseren Inhaltstyp. In dem Fall unsere Basic Page. Ja, wo ist es denn? So, und wir wollen, dass das die Mehrsprachigkeit aktiviert ist und dass es eine Übersetzung gibt. So, Da waren wir schon in der Verwaltungsoberfläche für die Inhaltstypen. Also ganz beiläufig, was man hier machen kann, ist, einen Inhaltstyp ad hoc, um Felder zu erweitern. Entweder über ähm, Felderweiterungen, die der Core bietet oder Zusatzmodule, wie zum Beispiel äh, Datumsformate, Linkfelder. Das würde der Core nicht ergeben. Ähm, Bilder würden gehen, Dateien ebenfalls oder Textfelderweiterungen. Und ähm, was wollte ich jetzt eigentlich gerade zeigen? <lacht> die Mehrsprachigkeit. Danke, danke, danke, danke, danke. Genau. Ähm, so, das heißt, ich gehe jetzt, würde jetzt hier die Inhaltsverwaltung gehen, könnte das entweder hier drüber finden oder ich könnte das auch direkt hier drüber machen und hier editieren. Und so. Das ist jetzt auf Englisch verfasst. Wir haben mittlerweile noch keine zweite Sprache einge angelegt. Wo ähm ist denn die... deutschen Sprache hinzu. So, das Ding ist erstmal nur eine Content Translation. Ähm, etwas komplizierter oder komplexer wird es, wenn man zum Beispiel Menüs und Taxonomien übersetzen will. Da greift man me meistens noch auf Zusatzmodule wie zum Beispiel äh, I18N bzw. Internationalisation inter zurück. Deswegen auch I18N, ich verspreche mich da meistens. Ja, das zu dem mit der Übersetzung, ähm, da gibt es noch einen schicken Service, auch ein Zusatzmodul, der die Übersetzung direkt aus dem Netz runterlädt, aber das lassen wir jetzt weg, weil die, kann man, die äh, Erweiterung kann man jetzt auch wieder nicht installieren. Ähm ja, was haben wir noch auf der Liste? Dann die Benutzerverwaltung. Ich lege mal eine zweite Rolle an. Ähm User, was ist es denn? So, wir haben standardmäßig haben wir ähm, drei, eigentlich zwei Rollen. Das ist hier der anonyme Benutzer, sprich der Gast der Seite und auch einmal den authentifizierten Benutzer. Administrator kommt dazu und legen noch eine Rolle Editor an. So, und das ist jetzt hier unsere Berechtigungsmatrix für alle Rollen. Die kann man sich auch noch gesondert angucken, pro Rolle. Und wir wollen jetzt hier nur auf die Inhaltsgeschichte gehen. Und zwar wollen wir Genau, hier drüber gehen. So Und als Voreinstellung, um jetzt diesen ähm, Vier-Augen-Prinzip-Workflow äh, zu emulieren, also eine vorgefertigte Lösung gibt es vom Core aus nicht. Das würde man mit, einem Modul -Zwischenschaltung, mit einer Modul-Zwischenschaltung für ähm, Workflows machen, ähm, die etwas komplexer sind, mit mehreren Stationen und wieder ähm, bis zum Zurückweisen von den Inhalten gehen oder halt äh, mit dem Baukasten-Logik äh, äh, mit einem anderen Modul umsetzen, um es nochmal granularer selber zu bauen, emuliere ich das in dem Fall so, dass ich, äh, dass ich ähm, bei, den, bei den Inhalten erstmal festlege, dass die nicht veröffentlicht sind. So. Das heißt jetzt in dem Fall, dass ein Editor zwar einen Artikel anlegen kann, aber den, der nicht automatisch veröffentlicht wird und den könnte ich jetzt hier als Admin zum Beispiel freischalten. Also machen wir es mal komplett andersrum. So, dann ähm, machen wir noch die Geschichte mit einem versteckten Feature, nur für angemeldete Benutzer. Und aktivieren das Kontaktformular, das wollen wir jetzt etwas untypisch nur für angemeldete Benutzer zur Verfügung stellen. Wir bauen das Kontaktformular erstmal in die Seitenstruktur ein. Okay, dann überspringen wir den Part jetzt einfach, ich bin fertig.